Ja, Glück auf meine Lieben. Grüße aus dem Ruhrpott, aus Härten. Ähm, ich sitze in meinem Studio, in meinem neu errichteten Studio, oder fast fertig neu errichteten Studio. Ähm, am 29. August hat es bei uns tatsächlich gebrannt. Ähm, Im Nebenraum habe ich meine Werkstatt. Da ist ein ähm, Akku leider havariert. Ähm, unser kompletter Keller ist abgebrannt und tatsächlich hat das Studio natürlich auch einiges abbekommen. Ich habe dazu schon ein bisschen was gepostet auf Insta und so weiter und ähm, wir haben echt einiges zu tun gehabt. Ihr seht hier im Hintergrund ein paar Bilder, ähm, wie es hier ausgesehen hat nach dem Brand. Alles war versaut, alles war dreckig, alles war verrust. Ähm, wir mussten alles rausreißen, wir haben alles rausgeschafft. Ich habe zum Glück meine kompletten Instrumente, meine komplett, mein komplettes Equipment ähm, irgendwie retten können. Ähm, es ist tatsächlich nichts verbrannt, es war halt alles verrust, ich habe alles sauber gemacht. Es scheint alles wieder zu funktionieren. Wir haben hier unten alles rausgerissen und haben von Null angefangen. Der Keller an sich ist wieder fertig und hier im Studio habe ich eigentlich alles wieder so aufgebaut wie vorher. habe allerdings ein paar Details verändert, die mich vorher einfach genervt haben. Zum einen habe ich hier einen anderen Teppichboden verlegt. Hier habe ich einfach einen dickeren Teppichboden äh, reingepackt, der einfach ein bisschen mehr Masse hat und dementsprechend irgendwie die Reflexion vom Boden ein bisschen abfedert. Ähm, dann habe ich hier ringsherum, sieht man, ähm, sind hier die entsprechenden ähm, ja, Lichtschächte. Da gehen Heizungsleitungen teilweise durch, teilweise Elektroleitungen und äh, dementsprechend musste das abgekoffert werden. Äh, früher hatte ich das tatsächlich alles mit, ähm, ähm, mit Zobedi-Platten gebaut, weil ich Angst hatte vor Schimmeln, ich wollte keinen Gipskarton haben und äh, ich habe tatsächlich auch nichts gedämmt. Es ist so, dass ähm, sich da immer die Bässe aufgeschaukelt haben und es gab immer so Reflexionen, die einfach irgendwie komisch waren. Es klang einfach nicht gut. Ähm, jetzt habe ich die gleichen äh, Abkofferungen wieder gebaut, allerdings nicht mehr mit äh, Hartwasserplatten, sondern entsprechend mit, ähm, mit Gipskarton. Weil ich einfach festgestellt habe, der Raum ist trocken, der Raum ist äh, ja, in die Schimmel gefährdet und ähm, habe die kompletten Abkofferungen dann entsprechend mit Steinwolle ähm, ausgestopft. Das ähm, ist richtig schwere Steinwolle, ähm, die ich ziemlich passgenau eingepuzzelt habe. Man sieht es hier auf den Fotos. Ähm, und danach habe ich äh, das Ganze mit Gipskarton verkoffert. Es ähm, hat einfach den Vorteil, ich habe da zwei Fliegen in einer Klappe geschlagen. Zum einen habe äh, hab ich alles wieder schön, ich habe die Leitungen verkleidet, ich habe die Lampen im Endeffekt gut positioniert darunter ähm, und ich habe gleichzeitig Bassfallen, die in den Raumecken zur Decke im Endeffekt wären. Ähm, man sieht es nicht, aber es bringt akustischen einen riesigen Effekt. Ich habe früher, ähm, also ich habe hier in der Umbauphase ein Makita-Radio stehen gehabt ähm, man hat da schon gemerkt, dass sich die Bässe da einfach aufschaue. Das hat gedröhnt, das hat gebrummt. Und ähm, als ich die Koffer im Endeffekt fertig hatte, mit dieser, mit dieser Steinwolle, hat sich das sofort verändert. Also es klingt sofort äh, viel trockener, die Bässe schaukeln sich nicht so auf und ähm, es klingt einfach klarer. Ähm, und alles weitere würde ich euch jetzt einfach mal versuchen zu erklären, was ich aufgebaut habe, ähm, wie ich das Equipment angeschlossen habe. Ähm, ich habe wirklich anderthalb Jahre, glaube ich, gebastelt und gebaut und überlegt, wie ich mein Equipment so anschließe, dass ich es immer nutzen kann. Aber erstmal gehen wir jetzt mal zur Akustik. Ja, neben den Bassfallen, die ich jetzt praktisch äh, schön optisch versteckt in den Ecken positioniert habe, habe ich äh, hier noch verschiedene andere Akustikelemente eingebaut. Ich hatte vorher in, äh, in den Ecken tatsächlich Bassfallen stehen, die ziemlich voluminös und dick waren, also viel Masse aus Steinwolle, weil ich das sonst nicht in den Griff bekommen habe. Ähm, dadurch, dass ich jetzt oben die Steinwollelemente drin habe, habe ich natürlich schon Masse verteilt in den Ecken und konnte deswegen ein paar kleinere ähm, Akustikelemente äh, einbauen, also in den Ecken, was die Bass äh, besser angeht. Hier sieht man äh, von t akustik die Eckpaneele. Ähm, die, Eck die habe ich auf der anderen Seite auch, mir fehlen noch ein paar ähm, da habe ich einfach zu wenig bestellt die muss ich nachbestellen ich habe da hinten in der Ecke das zeige ich euch gleich auch noch habe ich da auch welche stehen und habe es tatsächlich so bisher geschafft meine Bässe in den Griff zu bekommen und dass ich diese diese, diese, diese nicht so aufbauen sieht tatsächlich besser aus und es klingt besser also zwei fliegen an einer Klappe auch wieder und an den beiden Seiten seht ihr jeweils Absorber die meine Erstreflexion von den von den Monitoren einfach ja, wegnehmen. Also meine Abhörposition hier habe ich tatsächlich mit der Spiegeltechnik, wenn ihr einer nicht kennt, gerne mal einmal gerne mal googlen. Das ist eine ziemlich coole, einfache Methode, einfach die Erstreflektion der, der Monitore zu finden. Ich habe also die Erstreflexion entsprechend von meiner Abhörposition gesucht, gefunden und entsprechend die, die Absorber positioniert. Ich habe hinten noch einen Absorber und ich habe hier gegenüber einen Absorber. Hier oben werde ich definitiv noch eine, so, so, so eine Bassecke einbauen, weil es dann einfach nochmal anders klingt. Man merkt sofort, wenn man in den Raum reinkommt, dass es nicht mehr halt. Also man hat erst den Eindruck, es wird dumpf. Es ist aber nichts dumpf, sondern es ist einfach nur etwas trockener. Das ist es ungewohnt, aber beim Produzieren doch echt ein Segen. Okay, ähm, dann werde ich jetzt mal gleich in die andere Perspektive wechseln und ähm, dann zeige ich euch einfach mal, wie ich mein ganzes Equipment hier so grob aufgebaut und verkabelt habe und wie es jetzt hier wieder so steht. Alles klar. So, andere Perspektive. Das ist praktisch meine Sicht aus der Abhörposition. Ähm, da habe ich direkten Zugriff überall drauf, relativ nah beieinander alles. Ähm, hier haben wir die DAW. Ich benutze Ableton Live. Die läuft eigentlich immer im Hintergrund zum Rekorden. Ich habe hier ein Behringer Interface, das UMC 1820. Da habe ich 18 Eingangskanäle direkt in meine DAW. Und da laufen direkt die einzelnen Kanäle von meinem soundcraft Mischpult rein. Das heißt, ich habe jeden Kanal, ich habe hier 16 Kanäle mit Einzeloutputs in äh, das Interface äh, geroutet und ähm, habe dementsprechend alle 16 Kanäle hier in Ableton als Einzelspur und kann das aufnehmen und rekorden. Synchronisiert habe ich das Ganze ähm, über die RM Multiclock, die seht ihr hier. Ähm, ist für eine einfache Clock recht teuer, aber ähm, ist tatsächlich ein Segen im Workflow. Es ist so, dass es verschiedene Probleme gibt, wenn man äh, Geräte ähm, über die DAW mit MIDI synchronisiert, ähm, da kann ich irgendwann nochmal, es ist wirklich ein spezielles Thema, da kann ich irgendwie im anderen Video nochmal drauf eingehen, wenn ihr da Lust drauf habt. Ähm, aber es ist so, dass ähm, praktisch ein Audiosignal von der DAW ähm, in die äh, Multiclock geht und äh, die das Signal in, ähm, ja, in, in Timecodes umwandelt und per MIDI und äh, CV-OUT tatsächlich ähm, ans restliche Equipment schickt mit vier Kanälen. Ähm, sobald ich äh, Ableton starte, ähm, fängt die Glock an zu laufen in Sync und schickt mir MIDI-Signale an mein restliches Equipment und dementsprechend habe ich alles sofort, immer sofort synchronisiert. Ich kann es starten, es läuft alles komplett tight und die einzelnen Instrumente laufen in meinen Mischpult, in meine DAW und ich kann alles sofort spielen. Mir war einfach wichtig, dass jedes Instrument, direkt verfügbar ist. Ich habe keinen Bock zu stöpseln, wenn ich irgendwie eine Idee habe, wenn ich irgendwas benutzen will, muss das halt einfach funktionieren. Also muss das synchronisiert sein und muss entsprechend auch sofort audiotechnisch eingebunden sein. Ähm, ich habe ungefähr anderthalb Jahre gebastelt und getüffelt und überlegt, wie ich das so zusammengesetzt bekomme, dass es in meinen Workflow passt und äh, in meinen Workflow passt und inzwischen glaube ich, habe ich einen ganz guten Weg gefunden. Ableton steuere ich mit der Push, Push 2, ähm, super Teil, um Ableton zu steuern wie ein Instrument. Man hat einfach Zugriff, ohne die Maus nutzen zu können. Ähm es ist so, dass ich hier drei Patchbase habe, wo tatsächlich alle Geräte reinkommen, also alle Synthesizer, alle Effekte. Äh ich habe hier meine Inputs vom Mischpult draufgelegt und diverse andere Sachen und kann tatsächlich jedes Gerät routen. Mit jedem Kanal und mit jedem Effekt, ohne irgendwie hinten stöpseln zu müssen, umdrehen zu müssen, suchen zu müssen. Ich habe hier alles im direkten Zugriff. Ist ein ziemlicher, ziemliches Chaos an Kabeln. Also wenn man mal hier rauszieht, sieht man, wie, wie krank das alles äh, aussieht. Und das ist alles komplett mit tausend Kabeln verbunden. Ähm Ziemlich aufwendig, aber jetzt ist alles versteckt, alles im Zugriff und alles funktioniert einfach. Ich habe hier ähm, meinen Synthesizer-Bereich, also ich habe hier meine ähm, TR8S als Drumcomputer. Ich habe hier noch ähm, den Vermona Kick Lancet als ähm, ja um, um den Bass ein bisschen zu layern und ein bisschen aufzupeppen Ich habe hier meine äh, TR03, der TB0303 Klon und ja, hier mein Modularsystem und natürlich den keystep ähm, alle geräte sind wie gesagt per midi synchronisiert das heißt wenn ich auf start drücke laufen die alle sofort gesünd mit ähm, der keystep pro der ist für mich der Schlüssel zum Modularsystem. Der wird praktisch auch angetriggert über MIDI von der Multiclock und gibt mir hinten analoge Signale raus, die ich wiederum in mein Modularsystem schicken kann. Das sind halt Signale wie Clock, Gates, CVs und so weiter. Und ich habe hier tatsächlich so verschiedene Verteiler, Multiples, die mir die einzelnen Signale verteilen und dann kann ich da in meine verschiedenen Geräte und meine verschiedenen Module gehen und die auch alle sofort äh, synchronisiert benutzen. Ähm, dann habe ich hier entsprechend äh, einige Effekte. Hier oben habe ich äh, zwei Mikro-Verbs von, ähm, von, von Alesis, uralte Geräte, aber die machen einfach schöne Räume. Es funktioniert einfach. Hier den Boss Blue Driver, den habe ich tatsächlich, ähm, überwiegend nutze ich den, um die 303 so ein bisschen anzufetten. Dann den äh, Lexicon MX200, ähm, macht auch schöne Dinge. Und hier habe ich meinen äh, VT4 von Roland, damit äh, da gehe ich eigentlich mit meinem Mikro grundsätzlich rein und äh, kann entsprechend die, ähm, die Stimme entsprechend effektieren. Und das geht dann auch als Einzelinput in mein in meinen DAW über das Mischpult. Ähm, ich habe die Möglichkeit hier über die patch -Base alles tatsächlich zu routen. Das heißt, ähm, hier habe ich meine äh, Inputs von dem Mischpult. Hier unten kommt jeder Synthesizer-Kanal an und ich kann dann tatsächlich mit diesen kleinen äh, mit den kleinen Patchbrücken hier mit den Patchkabeln immer jeden Synthesizer mit dem entsprechenden Kanal äh, verbinden hat den großen Vorteil, dass ich äh, auch sofort Effekte einbinden kann, ohne hinten was anzustöpseln. Ich habe hier äh, meine kompletten Effekte draufgelegt, äh, also meine Effektgeräte kommen alle da an, die Inputs und die Outputs und ich kann dann immer hier äh, wie in dem Fall von, äh, von, dem, von, dem, äh, von einem Kanal, von einem Synthesizer oder von einem Mikrofon in das entsprechende Effektgerät gehen, von da aus dann in den Kanal vom Mischpult und habe die ganzen Effektgeräte, die ich drüben, die ich drüben stehen habe, ähm, alle als ähm, ja, Inserts in, äh, in, äh, in, in meiner Chain. Das funktioniert wunderbar. Ähm, ich habe hier auch noch die kompletten Inserts, äh, die Insertkanäle von dem Mischpult äh, draufgelegt. Das heißt, ich kann hier auch immer noch entsprechend äh, ähm, Effekte einschleifen. Ähm, nutze ich momentan eher wenig, weil ich tatsächlich immer äh, über den direkten Weg gehe. Dann habe ich hier noch ähm, einen 8-fach-Kompressor, den äh, Clark Technik Square One. Super Teil, ist ein bisschen dick, aber es sind einfach acht ziemlich geile Kompressoren, die mit Sidechain auch noch angetriggert werden können. Und ich habe hier noch einen Equalizer. Das ist eigentlich Der Equalizer ist meistens in meiner Masterchain, um auch mal ein bisschen fett zu werden. Das ist der, ist von Clark Technik, der, oder Clark Technik, der EQPKT. Das ist ein Klon des legendären Pultec ecos Also, das ist einfach das ist Referenz. Ich habe die ganzen, ein- und Ausgänge auch hier auf die untere Patchway geroutet, das heißt ich habe hier unten äh, von dem Square One die In- und Outs und ich habe hier vom Square One die äh, Key-Ins, das heißt das sind die ganzen Insert-Kanäle. Ich kann jeden Kompressor auch noch ähm, mit dem Insert-Signal, also mit dem Trigger-Signal äh, steuern und dementsprechend kriegt man dann so schöne Pump-Effekte. Ähm, dann habe ich hier hinten noch einen... Ähm, ein Eingang für den Pultec-EQ, den kann ich dann mit entsprechend reinbringen und hier habe ich dann die, ähm, die, äh, die, die, die, den Master, wo ich dann auch noch die ganzen einzelnen äh, Geräte mit einbinden kann. Also ich könnte praktisch noch mal durch den e Kompressor gehen und danach in den, in den Pultec-EQ und habe dann irgendwie auf dem Master noch ein bisschen, bisschen was gemacht. Zu erwähnen wäre dann noch das äh, MIDI-Routing, was Audio, habe ich ja viel erzählt, ähm, jedes Gerät geht auf jeden Fall MIDI-technisch voller DAW über die Multiclock in die entsprechenden Geräte Sync die und ich habe die Möglichkeit ähm, auch ähm, die Sequenzen ähm, über den Push oder halt mit der Maus in Ableton zu äh, programmieren so dass die Geräte darauf reagieren und von jedem Gerät geht jeweils das MIDI out über einen MIDI-Merger hier hinter ähm, ins Audio-Interface ähm, hat den Vorteil, dass ich brachliegende Regler nutzen kann. Das ist zum Beispiel so, dass bei der TR8S ähm, die äh, oberen Regler für Effekte sind, die nur auf dem Masterout Out wirken. Dadurch, dass ich aber jedes äh, je Instrument oder jeden, jeden Kanal einzeln äh, abnehme und ins Mischpult äh, gehe und dann ins Audio-Interface haben die gar keine Funktion und ich kann jetzt über ein MIDI-Mapping ähm, die kompletten Regler äh, mit Plugins in Ableton äh, synchronisieren und kann die dementsprechend damit steuern. Ähm, super vorteilhaft und dann ist es natürlich so, dass ich jede Reglerbewegung an der 303 oder an der äh, TR8S entsprechend in Ableton auch aufzeichnen kann und dann kann ich das hinterher wieder abspielen und äh, per MIDI laufen lassen. Ähm, ist eine schöne Nummer, funktioniert sehr gut und ähm, ich habe einfach beide Wege parallel zu den Audiogeschichten ähm, ja, einfach abgegriffen. Ja, das ist praktisch, äh, was man hier so sieht, meine Produzierecke. Hier habe ich noch, äh, ja klar, ein Mikrofon und, äh, und Kopfhörer. Das ist mein, äh, mein Bereich, wo ich wirklich selber produziere und hier habe ich meinen DJ-Bereich. Hier habe ich nochmal äh, separaten Laptop, wo Ableton drauf läuft, mit dem Template, was ich mir gebaut habe, um aufzulegen. Ein kleines Interface, auch ein Beringer Interface, ähm, Mischpult und auch die beiden Plattenspieler noch mit dran. Ähm, das Ganze ist komplett abgekoppelt vom, vom Rest. Ähm, das heißt, ich habe ähm, hier ein Setup, was ich relativ einfach abbauen kann und irgendwo ähm, live benutzen kann und kann irgendwie auflegen. Das... Ähm, ist halt alles, alles separat und äh, von dieser ganzen großen Technik abgekoppelt. Allerdings, sofern es hier steht, ist es so, dass der ähm, Ausgang vom dem Mischpult auch tatsächlich über das Mischpult in die ähm, in die DAW geht. Und ähm, Ableton hat eine super Funktion hier oben Ableton Link. Das heißt, wenn beide Geräte im gleichen Netzwerk sind, ähm, sind die beiden auch noch synchronisiert. Das heißt, ich habe, wenn ich dort Start drücke, das gleiche Tempo auf dem Rechner. Die sind sofort teilt zusammen, die sind sofort synchronisiert. Das heißt, ich kann sogar mein DJ-Setup mit meinem ähm, mit meinem selbstgemachten Zeug kombinieren. Ähm, ich habe hier auch die Möglichkeit, sofort nochmal zu, zu scratchen oder Samples abzunehmen und das Ganze irgendwie dann, dann zu benutzen und äh, meine eigenen Sachen aufzupappen. Ja, nochmal einmal jetzt ein äh, Rundumblick. Ähm, hier haben wir nochmal einen kleinen Absorber. Wie gesagt, oben in die Ecke soll auf jeden Fall noch eine Bass-Ecke. Dann haben wir hier in der Ecke den, den eine, eine Bassfalle Hier, um die Erstreflektion wegzunehmen, die, ähm, die Absorber. Die sind genau auf der anderen Seite auch so angeordnet. Und natürlich entsprechend auch da die Bassfalle. Ähm, wie gesagt, mir fehlen in den Ecken noch welche. Die muss ich noch nachträglich besorgen und dann werden die da eingebaut. Ähm, hier auf der anderen Seite habe ich eine komplette, eine komplette Länge an äh, Bassfallen, die mir da in der Ecke die, die, ähm, die Raumoden im Endeffekt in den Griff bekommen. Und äh, hier hinten auch noch ein. Hier hinten kommen noch ein paar äh, andere Elemente hin, da bin ich noch nicht äh, zu gekommen. Das wird sich noch ein bisschen verändern. Da kommen noch ein paar Diffusoren hin, dass das Ganze irgendwie ähm, ja, auch noch mal ein bisschen schöner klingt. Wie gesagt, der Teppich, ein bisschen dicker, eine Couch, also wir haben hier auf jeden Fall Masse, die die, die Akustik in den Griff bekommen. Abhören tue ich mit äh, den entsprechenden äh, Yamaha-Monitoren und ich habe hier unten noch, ein, äh, noch einen Subwoofer, weil ich es einfach mag, mit Druck zu produzieren. Nur Kopfhörer wäre nicht mein Ding, ich brauche einfach ein bisschen, bisschen Druck und ein bisschen... Bisschen Spaß beim Produzieren. Hier die Kabel, die Modularsystemkabel zum Patchen und äh, ja, das Modularsystem mit drei Filtern Der äh, Pro One von äh, Behringer, das, der Model D von Behringer. Ähm, auch tolle Geräte und diverse andere Module, aber da kann ich, wenn ihr wollt, gerne nochmal separat drauf eingehen. Ja, das war's. Ein kleiner Überblick über mein Studio. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen äh, mein Routing näher bringen und ihr habt ein bisschen verstanden, wie ähm, ich das hier aufgebaut habe und was hier so passiert ist nach dem Brand. Ähm, ich konnte vieles natürlich nur anreißen. Also wenn ihr irgendwie Interesse habt, einzelne Komponenten näher kennenzulernen, schreibt das gerne in die Kommentare. Ich kann dann entsprechend einzelne Videos machen. Ich glaube Multiclock und Kompressoren und das Modularsystem sind definitiv noch interessant. Ähm, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren, euch ein paar Hilfestellungen geben, vielleicht mit diesem Video. Und liked dieses Video, wenn es euch gefallen hat, abonniert meinen Kanal und schreibt fleißig in die Kommentare. Nur so weiß ich, was euch interessiert, was ich eventuell demnächst für Videos hochlade. Sei es Tutorials, sei es irgendwie Erklärungen über mein Routing, über meinen Workflow und natürlich gerne was für Musik ihr hören wollt. Ich werde euch mit Sicherheit an einigen Sessions teilhaben lassen. Von daher, ähm, wenn ihr spezielle Wünsche habt, gerne hier. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. ciao.